Hey Leute, willkommen zurück im Weißen Haus, hier in Modern Warfare 2, Call of Duty, Modern Warfare 2, ganz genau. Call of Duty 6 müsste es sein oder lassen, 2 und 3 konnte ich ja nicht spielen, also der vierte Teil, den wir jetzt spielen können. Und wir wurden gerade erst bombardiert und jetzt geht es darum, ins Weiße Haus zu gelangen, um eine Einheit zu bilden, um diesen Krieg noch irgendwie hinzubekommen. Wie ihr seht, das Rotpunktvisier hat kein Rotpunktvisier mehr, falls die letzte Folge am Ende nicht dabei war. Das liegt ganz einfach daran, dass eine EMP gerade glaube ich ziemlich alles abgeschaltet hat. So haben wir zum Beispiel hier oft keine Minimap mehr. Aber die Feinde werden lustigerweise trotzdem noch angezeigt, also ganz nutzlos ist sie nicht. Allerdings ist diese Waffe hier gerade effektiver zum Zielen. Wobei das für mich eh keine Rolle spielt, weil ich nicht ziehen kann. Also. Können wir genauso gut auch die weiternehmen? Wobei, ist die genau gleiche Waffe, sehe ich gerade, also, ja. Yeah. Ich glaube heute Morgen auf Twitter habe ich, oder gestern Abend auf Twitter habe ich noch gesehen, dass ein neues Call of Duty angekündigt wurde. Das natürlich grafisch wieder top aussieht. Ich weiß nur noch nicht, was ich davon halten soll. Weil ich muss zugeben, bei den neuen CODs fehlt mir teilweise ein bisschen der Story-Mode, der, Sinn ähm, der sinnvoll dabei ist. Ich kann mich durch eine Scheibe durchdrücken, na klar. Weil ich muss sagen, bis jetzt finde ich die Story relativ interessant. Und wenn es futuristisch wird, dann muss ich da mal gucken. Wobei ich muss sagen, ich habe bei Ghost habe ich mal angespielt, weil ich den Multiplayer-Modus freispielen wollte. Muss man das erste Kapitel beenden. Und das sah dann immer noch recht cool aus. Aber das erste Kapitel beinhaltet, ähm, du bist ein Zivilist, es gibt Krieg, Rennen. Du bist auf der Weltraumstation, die von Terroristen angegriffen wird. Schießt die schnell 5 Minuten tot. Kapitel 1 fertig, hier hast du deinen Multiplayer und dann bin ich wieder weg. Und irgendwann dachte ich mir dann, hey, COD ist nicht nur COD rumgeballer, sondern Story. Wobei die Story rumgeballer beinhaltet natürlich. Ähm und deswegen dachte ich mir, yo, spielst du doch mal die Story von COD einfach mal so. Und das habe ich doch immer jetzt schon vier Teile durchgemacht mit dem hier. Und ich glaube, wir haben noch etwa 8 Offen. Also, wir haben noch einiges vor uns. Ich würde eigentlich gern zwischendurch noch was anderes spielen dann. Ich bin nebenbei noch am Metro spielen, aber weil jetzt noch relativ früh ist. Metro ist für mich mein Twitch-Spiel, das ich auf Twitch live streame Und deswegen äh, lasse ich das jetzt sein. Ich hätte einfach gerne sowas wie eben COD, was ich offline spiele noch. Das ist das, was ich jetzt auch mache. Damit ich, wenn ich morgens Zeit habe oder nachmittags oder so, dann muss ich nicht streamen. Und ja, niemand verpasst den Stream da reingucken will. Bei Streamen würde ich dann schon gerne um abends, so 6, 7 rum. Vielleicht um 5. Also, das ist schon ein bisschen was anderes dann einer ich sehe seine füße sehr gut also wir rücken weiter wir müssen noch ins weiße haus Hier sind keine feinde mehr. das ist unsere aktuelle mission Ich weiß ja nicht, ob das feindlich, also ob das weiße Haus unter Feindkontakt steht. Aber wieso ist alles gerade so weiß geworden? Verstehe ich es nicht. President of the United States, Seal of the President, Entschuldigung. der Präsidentenbunker ist unter dem Westflügel. Nein, das ist nur für Touristen. Das hier muss echt sein. Öffnen. Ha, <lacht> <lacht> <lacht> voll geil. Echt oder nicht, das Ding ist Geschichte. Ich hoffe, Sie sind rechtzeitig rausgekommen. Also, dass es wirklich noch einen zweiten Bunker gibt und das ist nur für die Touristen der erste, ist eigentlich voll schlau gemacht. Weil jeder Tourist weiß sonst, wo du hockst, ne? Ist noch schlau. Und jetzt ist die Frage: Wie geht's weiter? Das Weiße Haus, Tag 5. Halb 8 Uhr abends. Wir sind immer noch James Ramirez. Sorry, mal kurz. Ich glaube das hat wirklich was mit einer Einstellung zu tun. Ja, hier geht's und hier wird's dann wieder heller ein bisschen. Ja, ich glaube das sind Gamma-Einstellungen, die sie extra hochgedreht haben, weil wir kein Nachtsichtgerät haben. Das soll ja kein Horrorspiel sein. Links, Entschuldigung. Und somit geht's los ins Weiße Haus. So, hier sind schon Feinde, gut. Ich schalte jetzt einfach alle Feinde mal so basic aus, die ich sehe. Ich sehe den da vorne, aber ich kann den nicht erreichen von hier aus. Ein ganzer Kampf, Jet. Zwei. Oder ist da auseinander? Nein, das ist einer. Hier wäre eine bessere Waffe statt meiner. Okay, aber die hat eigene Munition, das ist natürlich nicht so toll. Setzen Sie grüne Leuchtsignale auf dem Dach ein. Wenn sie schon Krieg wollen, dann räumen wir halt auch richtig auf, hier drin. Sorry, Boah, das geht gar nicht. Man kann nicht wirklich sagen, dass die Amis schuld sind und dieser Makarov, also die Russen, weil es sind beide schon dran, Genau das ist das Problem. Wer hat denn jetzt angefangen? Man kann jetzt sagen, das und das hat es ausgelöst, aber bestimmte Aktionen haben dafür gesorgt, dass es überhaupt so weit kommt, ne? So, darf ich jetzt wieder? Jawohl. Das ist schon echt brutal. Zum Glück ist das nur Fantasie. Aber wenn sowas passieren würde, dann wäre er echt fertig. Nicht nur in Amerika jetzt hier, sondern... Wenn Amerika so aussehen würde... ...dann wäre ganz vieles sonst noch am Absch Ziemlich sicher. Oh, Alter... das wird nicht alles nur wieder gut, weil wir Makarov finden. Das glaube ich nicht. Na ja, gut, das Holo bringt mir nichts. Sie konnten bis zum Abwurf. 90 Sekunden, wir müssen nur zweilen. Wenn sie nicht an, sind sicher einem Schutzgebäude. Da ist nichts. Da geht's weiter. Die Tür habe ich gar nicht gesehen. jetzt auf mich geschossen, das war nicht dann, das habe ich gecheckt, aber wer? Wir müssen bis Sie zu... Ah, weniger als zwei Minuten von hier aus, okay, also los geht's. Das zwei Minuten habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, das weiß ich, okay, los geht's, komm komm, komm, komm, mach die Tür auf. Ugh. <sighs> Und er muss voranrennen natürlich mit seinen grünen Fackeln. Die, die sogar die denken jetzt, dass es die Russen waren. Also oh, das ist nicht das Gefährliche wir dran. Haben noch viel mehr verloren. Aber wir werden uns erholen. Ich habe einen Blankoschek und ich werde ihn nutzen, um Akarov auszuschalten egal was die welt sagt wir sind keine wilden wir töten keine zivilisten wir verwenden präzision in den schatten versteckt sich ein verbrecher und wir werden ihn ans licht bringen wenn wir sein gesicht kennen werden wir geschichte schreiben männer das sind die letzten zufluchtsorte für makarov und seine männer klingt als sollten wir an zwei orten gleichzeitig sein unmöglich nicht für 1,41. 50-50, dass Makarov ausgeschaltet wird. Price, er bitte Erlaubnis, das Versteck mit Roach einzunehmen. Erteilt. So und ich übernehmen Afghanistan. Sehr gut. So schneiden wir alle Fluchtrouten ab. Wir beenden es jetzt. Seltsam. Und ich dachte, wir hätten den Krieg schon gestern beendet. Scharfschützen in Position. Lose Enden, Tag 6. Georgisch-russische Grenze. Weiß nicht mal, wo Georgien liegt, aber wir sind da. Aber das liegt an meinen fehlenden Geografiekenntnissen. Mein Gott, das rotpunkt funktioniert wieder. Yay. Komisches Visier, muss ich zugeben. Ja, lauf, lauf, lauf, lauf, lauf am Baum vorbei, verdammt! Hä? Check ich jetzt nicht ganz? Ach so! Landminen springen hoch und explodieren. Also, wenn ich die wenn ich mich bücke, also hinsetze, Entschuldigung, ich rede immer scheiße oder äh, wenn ich mich hinlege, wenn ich mich bücke, dann kann ich den ausweichen. Oder so. Ups, sind die schon weit? Ich wollte hier aufräumen, weißt du? Nein, leg dich hin, leg dich hin. Jawohl. Oh gut, cool, ich habe mich wieder hingestellt. Yay! Yeah. Okay, wir warten. Hinlegen. los da ich habe ein ziel und los ich schleiche drin jetzt extra Da ist noch einer. Okay, ich probiere mich gerade ein bisschen zu konzentrieren, dass ich da alle Feinde sehe, weil das ist echt heavy gerade. Von wo, von wo, von wo, von wo, von wo. Ja, zu mir. Okay. Ich glaube, die USP kann ich ganz gut brauchen mit Schalldämpfer, je nachdem. Zum Rauch drin. Und los geht's. Wir gehen schon mal hoch, die sind erwischt. Das war nicht mein Job dieses Mal. Ich habe von vorne Angriffe bekommen und von hinten werde ich abgestochen oder wie? Bullshit. Ja gut, also ich behalte jetzt mal meine Munition, weil die zwei sind sie anscheinend nicht. Und dann geht's los, weil da oben kommen gleich noch mehr Trucks und da muss ich bereit sein wieder. Da hinten ist auch noch einer. Sauber. Okay, kurz nachladen. Was haben wir hier für Waffen? Nichts Gescheites dabei. Gut. Äh, wir nehmen direkt den Vordeingang kommen. Jetzt schon die Ghost Maske auf. Na klar, der hat schon die Ghost Maske auf. Als hätte er es schon predicted oder als wäre er ein Teil davon schon. Oder wir spielen vielleicht nächstes Mal ihn in Call of Duty Ghosts. Aber ich glaube nicht. Ich dachte eigentlich, die Ghost Units ist das. Ich verstecke mich im Klo. Ich wollte gerade los schießen. <lacht> Tut mir leid. So. Wir haben drei Punkte zum Vorstoßen wieder. Haben wir hier alter eine acker ist immer eine gute sache denke ich so wir gehen hoch Ja, genau den wollte ich jetzt gerade noch irgendwie um die Ecke zielen, aber das konnte ich nicht. Zum Glück bin ich nicht alleine hier. Ich hab geschossen, bevor er sagt, das ist sicher, okay? So, und jetzt geht es runter. Muss ich dazu raus, oder wie ist das? Ich denke schon. verstehe nicht, wie ich da reinkomme. Hi Ghost. Ja, das bin ich. Ja, da geht ja keine Treppe runter. Aber hier müsste ich runter gehen, also. Vielleicht will jemand von euch den Weg führen. das gerade nicht, ganz ehrlich. Ah, hier, guck mal, wow. So, jetzt ist die Frage, was nehmen wir, links oder rechts? Nehmen wir links. Die haben schon fette Waffen hier. Und jetzt kommen wir zu der Ecke. Ich nehme die AK noch raus für diese Ecke. wieder hoch. Ich glaube nicht, dass er in Afghanistan war. Das wäre zu einfach gewesen. Das ist... Ah, ich hier. Äh, ich bleib dann bei meinem Holog holographischen. Sie den sieh sich von hinten, ich vorne. Los! Bin unterwegs. Sonderkommando, Price hier. Es sind weitere von Makaros Männern eingetroffen. So, ich brauche Deckung. Ich schalte den Typen da drüben aus und höre sie mit seinem Funkgerät ab. Ghost, Funkstille für ein paar Minuten. Viel Glück da oben in Russland. Im Keller ist ein Waffenlager. Bedienen Sie sich, solange es noch geht. Makarovs Leute werden alles versuchen, damit wir die Informationen nicht bekommen. Wir müssen die DSM schützen. Achso, jetzt warte Verbindung auf. Das ist gut. Waffenvorräte nutzen und falls vorhanden, Klaimhaus platzieren. Defensivpositionen, los! Bereit zum Angriff. Weitliche Truppen gesichtet, die sich ihrer Position nähern. Sie kommen durch die Sonnenkollektoren im Osten des Hauses. Sie kommen durch die Sonnenkollektoren östlich vom Haus. Raketenwerfer nähert sich von Osten. Bin in Position. Verstanden. Raketenwerfer nähert sich von Osten. Große Feindkonzentration nähert sich von Südosten. Sie haben gerade den Randbereich durchbrochen. Was heißt das für uns? Die kommt von Das Ding hat einen mega Framer hinter einem Buch dann mit... Mit dem Download. Sorry Dude. So, hier hinten ist noch ein Balkon, bis ich rauskommen Natürlich. Das wäre auch zu einfach gewesen, wenn ich mich hier einfach verschanzen könnte, ehrlich gesagt. Hier genauso. Hier ist eigentlich ganz gut. Sich sich von Ach nee. Ach so, da hat die Claymore direkt ausgelöst, weil er da stand. Okay, ich darf keine Claymores mehr platzieren anscheinend, weil die zu nah sind. Von da. eine Granate Wie kam der jetzt da rein, bitte? Und die nächste Welt, die angreift Team an sich aus Nordwesten, und Südost Nordwesten, Südosten Das ist ziemlich blöde Das wäre dann irgendwo da, ne? 15 Sekunden. Keine für 30 Sekunden. Die nehmen mir also meinen Platz weg jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Bis jetzt geht's noch. Jawohl, du schaffst das. Komm, wir nicht einbrechen. Der zeigt keine Null an. Ich bin ein ekliger Camper für das Spiel, aber es ist einfach effektiv wie Sau so. Hier jetzt vor allem. Normalerweise mag ich es auch nicht so zu spielen. Vor allem ist das viel zu langweilig. Uh -oh. Aber hier funktioniert es einfach super in dieser Mission. Aber normalerweise ist es wirklich langweilig, finde ich. Mache ich auch nicht gerne. Sie geben dir manchmal für ganz einen kurzen Moment jeweils die Sicht, die du brauchst, um zu wissen, wo sie sind. Und das ist extrem viel wert in diesem Moment gerade Bin ich alleine? Ah ne, der rennt gerade mit mir mit, sehr gut. Da unten. Der hat wahrscheinlich auf mich gewartet, bis ich da auch rauskomme. Oh, ich sehe schon, wir haben die Zeit richtig fett überschritten schon. Das tut mir jetzt tatsächlich ein bisschen leid, aber ist auch okay. Natürlich. Immer doch. Gut. Äh, wir lassen die mal kurz noch stehen. Ich habe null Feinddaten im Haus gefunden von drei. Das ist natürlich wieder super. Jetzt habe ich gerade meinen Laptop ein bisschen verrutscht. Ups. Äh, aber ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, auf euch hat es gefallen. Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Wenn es weitergeht. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde die Story echt cool, muss ich zugeben. Naja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!